Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Es war Sonntag. Der Gut-Großvater hatte einen dicken Hefezopf gebacken, eine weiße Tischdecke aus der Kommode geholt, den Tisch gedeckt und den Malzkaffee gekocht. Wir waren mal wieder beim Großvater auf dem Hof. Nun weckte er Rösle und mich. Rösle, die sonst immer kochte und allen Hausarbeiten machte, freute sich und sprang schnell aus dem Bett. Ich wollte nicht aufstehen. Ich hatte Angst vom Kirchgang. Sogar der gute Kuchen lockte mich nicht. Aber es half nichts, kein Bitten, kein sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich musste raus. Der Sonntag begann. Nach dem Frühstück wanderten wir, festlich gekleidet, die Dorfstraße entlang zur großen Kirche. Von allen Seiten strömten die frommen Menschen herbei. Man grüßte sich, strich die Mädchen aus der Stadt freundlich über den Pagenkopf und betrat die Kirche. Ich machte meinen Knicks, Großvater tat mir Weihwasser, ins Gesicht, mir wurde immer elender. Während alle andächtig sangen, beteten, wurde ich immer blasser. Großvaterle, mir wird schlecht. Pst, Midle, pst. Als dann der Weihrauch aus dem goldenen Gefäß quoll, passierte das Unglück. Ich würgte. Großvater hielt angstvoll und entsetzt seinen schönen Sonntagshut vor mein Gesicht und ich erbrach er brach mich in seinen schönen Hut. Ich vertrug den Duft von Weihrauch nicht. Eine mitleidige Nachbarin führte mich und den zerstörten Hut aus der Kirche und nahm mich mit nach Hause. Dort legte ich mich auf die Ofenbank, die Bäuerin brachte mir Pfefferminztee und die Hauskatze kuschelte sich in meine Arme. Dort blieb ich dann bis zum Abend. Meine Schwester holte mich ab, sprach kaum ein Wort mit mir. Ich schämte mich und hatte Angst vor Großvaters Enttäuschung. Er aber nahm mich zur Abendbank mit, strich mir mit seiner rauen Arbeitshand über den Kopf und sagte, ihr Stadtmeide. Und alles war wieder gut. In die Kirche nahm er mich aber nie mehr mit. Ich glaube, dass seine Güte und seine Liebe mir sehr geholfen haben in der Zeit, die nun kam. Meine Mutter wurde immer kranker, ihr Leben immer mühsamer und wir Kleinen wurden immer trauriger. So waren die Ferientage, die wir bei ihm, dem guten Großvater, den Tieren, der Ruhe und dem guten Essen verbringen durften, eine große Freude für uns. Aber als dann Röse nicht mehr mit uns zum Großvater fahren konnte, weil sie die Mutter pflegte, war es vorbei. Das Paradies der Kindheit bekam mehr und mehr Risse und dann wurde alles anders. Davon erzähle ich das nächste Mal. Ich sage euch nun Ade und auf Wiedersehen am nächsten Samstag, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.